Und Herzlich willkommen zu PoetryCon, ein Gedicht pro Woche. Wir sind jetzt schon bei Folge 52 der zweiten Staffel, also das Finale. Und ähm, sie trägt den Titel Sicherheit. Sicherheit ist ein Gedicht aus dem Jahre 2010 und mal wieder aus der Kategorie Polizei. Ja, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Woche ähm, bei mir war es äh, turbulent, denn ich bin mal wieder in einem neuen Bereich tätig seit einiger Zeit und da gibt es für mich ganz viel zu entdecken und zu lernen und äh, deswegen äh, ist das im Moment wieder etwas aufregend. Okay. Ja. Auf meiner Internetseite www.poetrycop.de habt ihr die Möglichkeit, auf meine Gedichte zuzugreifen, darin zu stöbern. Und ähm, ihr könnt auf meinen Blog zugreifen, auf meine sozialen Kanäle. Und äh, ihr könnt mir natürlich äh, Nachrichten hinterlassen in jeglicher Form. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Und ähm, ihr könnt mir Anregungen und Wünsche und Kritik schicken. Und ähm, ihr könnt auf, natürlich auf diesen Podcast zugreifen und auf der Unterseite auch dafür spenden. Ähm, ich äh, würde mich auch freuen, wenn ihr diesen Podcast hier tatsächlich abonnieren würdet und äh, ihn auch dann da bewertet. Und bitte auch ganz ehrlich sein. Heute geht es um ein ganz wichtiges Thema, nämlich um unsere Sicherheit. Sicherheit. Du triffst so manch schräge Leute, viele wolltest du niemals kennenlernen. Mal bist du Jäger, mal die Beute. Belohnt wirst du mit bunten Sternen. Niemand hat dir gesagt, wie das so ist, wenn alles nach dir ruft und dich keiner will. Du bleibst gezwungenermaßen Optimist, der Mensch in dir bleibt lieber still. Die Uniform verdeckt die Unsicherheit, denn die darfst du dir nicht erlauben. Du strebst es mal nach Gerechtigkeit, doch daran kannst du nicht mehr glauben. Du arbeitest, bis die Seele zerbricht. Oder zumindest dein Privatleben. Aufgeben gibt es für dich trotzdem nicht. Denn Sicherheit musst du geben. Na gut, ich habe etwas geschwindelt. So richtig geht es nicht um unser aller Sicherheit, sondern eher um meine Gefühlswelt, während ich für diese Sicherheit sorge. Das Gedicht stammt ja aus dem Jahr 2010. Damals war ich noch voll im Wachdienst unterwegs, mit allen Einsatzlagen, die die tägliche und auch nächtliche Einsatzbewältigung mit sich bringt. Heute sitze ich ruhig und sicher an meinem Schreibtisch. Ich habe aber nicht vergessen, wie belastend der Dienst auf den Wachen für die Kolleginnen und Kollegen sein kann. Deshalb habe ich dieses Gedicht ausgewählt. Ja, da ist sie auch schon wieder vorbei, die letzte Folge in der zweiten Staffel. Aber macht euch keine Sorgen, die nächste Staffel kommt bestimmt und zwar schon am kommenden Samstag.